sino a los familiares de, de dichas personas, entonces pues ya paso Oye, no sé eh, si me falta algo, pero bueno. Adiós. Empezamos, eh, eh, hablo unas palabras en español y luego en alemán, entiendo mucho, pero hablo poco, lo siento. Eh, me llamo Andreas Boyd y soy abogado. Um, he trabajado como abogado desde hace, hace, desde hace 30 años, 35 años. Ahora estoy jubilado. Um, fui el abogado del, del movimiento autónomo en Hamburgo y del, del Centro Social Rota Flora. Creo que es muy conocido, conocida la Rota Flora. Laura Roja. También fue el anmelder, director, anmelder, leiter. director. El director de la manifestación Welcome to Hell, una parte de la resistencia contra el cumbre. Y también um, estoy miembro de la campaña United East End, una campaña contra la represión. Wie gestern oder in allem. Mann. <lacht> ähm, ja, der Teil 1, also hauptsächlich werde ich etwas erzählen über den G20 in Hamburg vom 7., am 7. Juli und 8. Juli letzten Jahres, 2017. Und dann könnten wir aber auch mal äh, reden über den nächsten Gipfel. Das ist nämlich der G7-Gipfel nächstes Jahr am 27.8. 2019 in Biarris, das ist ja nicht besonders weit, von hier aus, von Hamburg aus schon. Das erstmal mal. Okay, er wird in der ersten parte über G20 del 2017, que war el 7. und 8. Juli in Hamburg. Und dann wird auch ein bisschen über den nächsten G7, der in Biarritz in Agosto del año que viene, der 27 August, der nicht sehr leicht ist, hier und in Hamburg ein bisschen mehr. Erstmal ein paar Worte zur Bedeutung des G20-Treffens. Für die herrschenden Regierungen, für die Weltbevölkerung und für die linke Bewegung. Also drei verschiedene Bedeutungsszenarien. Zum Rest vorweg. Und wir werden über das Signal G20 sprechen. Für den G20, für die Regierung, für die Mund, für die y para el movimiento de izquierdas. genau erstmal die Bedeutung des G20 Treffens für die herrschenden Regierungen und Staaten. G20 ist die Gruppe der 20 wichtigsten Industrieländer. Es eh G20 es, eh, son los 20 eh, países, más, eh, países industrializados más importantes. Genau. Es treffen sich die die 19 reichsten Länder der Welt und die Europäische Union. Se los 19 más ricos del mundo y la Unión Und es geht für für die Herrschenden um die Absprache von Strategien, und weiterhin durch Ausbeutung, Enteignung, kriegerische Aktion, Umweltzerstörung und Bekämpfung von Flüchtlingen, den Reichtum der reichen Länder zu sichern und auszubauen. Eh, van a hablar de estrategias, los gobiernos eh, van a, bueno, en, eh, actuales van a hablar de estrategias para seguir eh, explotando, eh, bueno, para seguir con la explotación. Eh, la eh, destrucción del medioambiente, eh, las guerras, eh, las acciones de guerras y eh, la, eh, la lucha contra las inmigraciones eh, para seguir eh, gobernando. Und zu diesem Zweck haben sich getroffen unter anderem imperialisten wie Trump, USA der allein schon dafür gesorgt hat, dass Zehntausende Demonstranten mehr gekommen sind, sowie Putin, Russland, aber auch Diktaturen, Diktatoren wie Erdogan, Türkei, was dazu führte, dass auch sehr, sehr viele Kurden protestiert haben. So <lacht> Eh, que esto solo ya eh, ha hecho que eh, hubo como unos 10.000 eh, manifestantes más. Eh, Putin de Rusia, pero también eh, eh, dictadores como Erdogan, eh, lo, cual, lo cual tuvo como consecuencia que también hubo muchos kurdos en las manifestaciones. Weiterhin Folterstaaten wie Saudi-Arabien, sogenannte Schwellenländer wie Brasilien, das sind Länder, die in der letzten Zeit äh, ein Reichtum zugelegt haben und in diesen erlauchten Kreis der G20 aufgenommen werden. Ähm, también äh, estados de äh, tortura. de tortura wie äh, Saudi arabien oder por ejemplo äh, otros estados emergentes wie zum Brasilien, die seit relativ wenig Zeit sind. Ebenfalls teilgenommen haben die sogenannten bürgerlichen Demokratien wie Deutschland und Frankreich. Und auch die Demokratien burgueses, wie zum Beispiel Francia und Alemania. Ich dachte, ja, ich dachte die ganze Zeit, dass Spanien auch teilgenommen hat, aber ich habe das nochmal recherchiert. Spanien hat nicht teilgenommen, war zwar anwesend, aber nur über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Spanien gehört also nicht zu diesem ausgewählten Kreis der 19 reichsten Länder der Welt. Ich dachte, Spanien auch unter diesen 19 Ländern aber es hat mehr informiert und es ist, dass Spanien nicht in diesen 19 Jahren sie als Teil der Union. Europäische teilzunehmen. Ja, dann kommt als nächstes die Bedeutung des G20 für die Weltbevölkerung. Da geht es natürlich umgekehrt um die Verteilung von Macht und Reichtum auf Kosten der ärmeren und ausgebeuteten Menschen dieser Welt. Und der el für eh, die la población mundial, eh, eh, por su parte es eh, se trata de la und de repartir eh, el poder y las riquezas eh, de las partes pobres del mundo. Für sie bedeutet so ein G20, dass sich nichts ändert daran, dass es weiterhin Hungerkatastrophen, Krankheiten, Bekämpfung von Flüchtlingen, Krieg und Zerstörung gibt. Für eh, para ellos el G20 eh, representa que no se va dass es nada, que siguen existiendo eh el hambre, catástrofes, eh explotación y las guerras eh, en el mundo. An der Verteilung von Einkommen und Vermögen ändert es, zugunsten des ärmeren Teils der Bevölkerung, ändert sich durch so ein G20 nichts. Es gibt eine Zahl, die mich immer wieder beeindruckt, es ist so, dass acht Acht Milliardäre, also acht Einzelpersonen, mehr Vermögen mhm. besitzen als 50 Prozent der Weltbevölkerung. Hay una cifra, que le siempre le impresiona, y eh, es que ocho Milliardarios eh, tienen eh, tanto como el 50 Prozent de la población Mundial. Außerdem ähm, kommt noch die Bedeutung dazu, dass ein solcher G20-Gipfel, die Ausrichtung eines solchen Gipfels sehr hohe Kosten verursacht. In Hamburgbahn ist fast 100 Millionen Euro und dass es keinerlei Ergebnisse gibt. Dann muss man auch schummern, dass die Organisation einer Cumbre eh, G20 vieles mehr kostet. In Hamburgo waren äh, Millionen Euro, äh, nadie nada se cambie. Es gab ein einziges Ergebnis, das war der sogenannte Afrika-Pakt. Das ist schon deshalb absurd, weil die afrikanischen, Teilnehm die afrikanischen Länder bzw. ihre Regierungen gar nicht an dem G20 teilnehmen durften der Der Afrika-Pakt besagt, dass die G20 Geld ausgeben wollen, nicht um den Menschen zu helfen, sondern um in afrikanischen Staaten schon. Auffanglager und Gefängnisse bauen zu lassen mit ihrem Geld, damit die Menschen gar nicht erst nach Europa kommen. Der Pacto Africano eh, eh, significa o lo que han hablado es eh, que los G20 quieren gastar dinero no para mejorar la situación en en los países, sino para construir campos. Und damit die Leute nicht von da Wir werden jetzt mal anfangen, parallel zu dem, was ich erzähle, ähm, Filme uns anzuschauen. Ich habe einige Filme dabei. Das passt am Anfang nicht genau zu dem, was ich sage, ähm, aber insgesamt haut das dann ungefähr hin. Wir werden jetzt a ver unas zu sehen, während wir sprechen. Eh, que al principio igual no es exactamente lo mismo lo que dice que lo que eh, parece en las películas pero en el, eh, en el total eh, va, va a quedar no este. ¿Cuál es tu? y sí <lacht> ähm, ich sage mal was zu dem Film, den wir gleich sehen, damit das verständlich wird. Der Film handelt vom sogenannten Corner, vom Eng Englisch Corner. Das ist eine typische Hamburger Begebenheit. Corner bedeutet, die Leute sitzen... Eben an den Straßenecken, also sitzen auf der Straße, trinken Bier, hören laut Musik, feiern. Das ist in Hamburg sehr beliebt, gerade wenn das Wetter, das allerdings selten ist, in Hamburg ganz cool ist. Und beim G20 war es so, dass es ein Massencornern gab gegen, gegen den G20. Vale, eh, para que se entienda un poco eh, lo que vamos a ver, eh, se trata del, eh, lo llaman Cornan del inglés corna, que es eh, esquina, eh, y es algo típico de, de Hamburgo, eh, sobre todo cuando hace buen tiempo que la gente se encuentra en las esquinas de los barrios para eh, charlar, de tomar una cerveza, celebrar, und in G20 hießen ein eh, Kornan, ein Encuentro en las Esquinas, eh, massivo. Genau. Ähm, Contra el G20. Ja. Jetzt kommt noch die Bedeutung des G20 für die linke Bewegung. Mhm. Da ist es zum einen generell so, dass der große Teil der außerparlamentarischen Linken den G20 generell ablehnt. Das heißt, dem G20-Gipfel jegliche Legitimation abspricht. Eh, falta a hablar de la, del significado del G20 para el movimiento de izquierdas y en Hamburgo la eh, izquierda eh, fuera fuera de los gobiernos, fuera del Parlamento eh, eh, rechaza en bloque. Der G20 ist eine selbst ernannte. Der G20 ist eine selbst Weltregierung, die nicht gewählt worden ist, von niemandem gewählt worden ist. Eine solche Veranstaltung könnte höchstens die Uno machen, in der, der die gewählten Staatsvertreter wiederum vertreten sind, aber nicht irgendwelche reichen Staaten können einfach über, die, über den großen Teil der Welt, Weltbevölkerung bestimmen. El G20 es un gobierno autodeclamado del mundo, eh, cuyos representantes nunca han sido elegidos. Eh, a lo sumo lo podría hacer la ONU, que sí que tiene representantes elegidos, pero el G20. Eh, No nicht hat keine Legitimität der de Elektionen oder de in welcher manera. Außerdem hatte der G20 für die linke Bewegung in Hamburg deshalb eine besondere Bedeutung, weil er in einem ausgesprochen linken Stadtteil stattgefunden hat, im Schanzenviertel und in St. Pauli, da wohnen die meisten Linken. Und ähm, das wurde als Kampfansage und Provokation angesehen. Ganz in der Nähe ist auch das bekannte Stadtteilzentrum Rote Flora. Die Rote Flora ist ungefähr 500 Meter bis 1 Kilometer von dem Tagungsort des G20 entfernt. auch eh, otro Significato especial für el movimiento der Izquierdas in Hamburgo. Eh, ha sido que, que se eh, hizo el, la cumbre eh, en dos barrios mm, muy significativos para Hamburgo que son eh, Schanzenviertel y St. Pauli que es donde viven eh, la mayoría de la izquierda de Hamburgo y está a 500 metros a un kilómetro de la eh, Roteflora Que es ist eine histórica in Hamburgo und eh, war 500 Meter, ein bisschen, ein bisschen der KUMBRE. Es gab vor dem G20 bereits eine Mobilisierung und zwar auf beiden Seiten. Die Linke Bewegung hat deutschlandweit und europaweit mobilisiert, also die Linke Bewegung in Hamburg, mit Flugblättern, Plakaten und vielen Veranstaltungen. Veranstaltungen vor allem in Italien, Frankreich, in vielen Ländern, auch in Spanien. Also Ich weiß, dass es größere Veranstaltungen in Barcelona und Madrid gab. Eh, antes de, ya antes del G20 hubo muchas movilizaciones eh, de las dos partes. Eh, la izquierda de Hamburgo eh, ha movilizado eh, a nivel eh, estatal en Alemania y también a nivel europeo con eh, con uy se me ha ido eh, con póster, no, con, con lo que se pega en las paredes <laughs> y, eh, eh, y también con varios eventos eh, en, a nivel europeo en Italia y Francia y en, España, en el Estado también en España y Barcelona, por ejemplo. Y, eh, no, en, en Barcelona y Madrid. <laughs> ein bisschen lauter machen sollen. ich schon wieder den Volumen? Pokito. Genau. Ähm, ich sag mal was zu dem Film. Film habt ihr ja gesehen, das fing ganz friedlich an. Die Leute gingen irgendwie auf die Straße, haben Bier getrunken, eigentlich nichts gemacht und die Polizei provoziert da ist um diese Uhrzeit überhaupt kein Verkehr mehr auf den Straßen. Also die Polizei könnte die Leute auch auf der Straße lassen. Sie provoziert aber und fängt an die Leute wegzuschubsen. Und gleich wird auch der Wasserwerfer eingesetzt. Um ein bisschen zu sehen, sieht man, dass alles sehr pazifisch beginnt a la calle, no hacen nada, beben cerveza y la policía eh, provoca. Eh, no hay tráfico ya a esta hora, les podrían dejar simplemente, pero eh, los empiezan a echar de la calle y dentro de poco se, se verán también eh, los vehículos lanzagua in in eh, Genau, man sieht jetzt, oder man sieht gleich, man hört auch gleich, dass die Stimmung jetzt immer aggressiver wird. Also infolge dieser polizeilichen Provokation fangen die Leute dann gleich auch an lautstark zu rufen. Sonst passiert aber von, dem, von den Leuten aus wenig, also es wird nichts geworfen, aber. Die Stimmung wird immer aggressiver, was für die Folgetage von Bedeutung ist. Ähm, vais a ver que el ambiente se va calentando, äh, que äh, gracias a la provocación de la policía la gente empieza a äh, calentarse, äh, se levantan las voces. Eh, realmente no hacen nada, no tiran cosas, ni nada, pero el ambiente ya eh, se convierte un, en muy agresivo. Die Leute fangen dann an, Sachen zu rufen, schließen sich immer mehr Leute an. Zum Beispiel wird gleich, glaube ich, gerufen: Bullschweine raus aus dem Viertel. Damit ist das eigene Viertel, das Schanzenviertel. Pues eh, se van a ver y oír que la gente empieza a gritar y cada vez va a <coughs> ser más gente. Eh, lo que gritan es eh, cerdos policías, que es como se llama ahí la policía, la policía respectivamente, eh, fuera del barrio. Oder auch anfangen zu rufen, das ist unsere Stadt. Dazu muss man wissen, dass dieser Zustand ungefähr schon zwei Wochen vor dem Gipfel angefangen hat. Also immer mehr Polizei und auch immer mehr Hubschrauber. Die Leute, die dort wohnen und leben, waren echt höllisch genervt. Deshalb ähm, auch die Rufe, das ist unsere Stadt. También vais a escuchar que gritan, eh, esto es eh, nuestra ciudad. Para eso hay que saber que eh, ya llevan así desde hace dos semanas, eh, que cada vez hay más policía en las calles y helicópteros eh, en el cielo y la gente ya está um, muy molesta con todo lo que eso significa. Genau, und außerdem wird etwas gerufen, das aus dem Französischen kommt, nämlich ich glaube, es heißt Tout le monde déteste la police. Das, wurde, das heißt auf Deutsch, ganz Hamburg hasst die Polizei. Das wurde auch sehr, sehr viel gerufen. Eh, también han en francés, le monde la police. Das bedeutet, dass todo el mundo, todo Hamburgo eh, odia und detesta a los Polizisten. Es gab, wie gesagt, vorher schon diese Mobilisierung. Das ist übrigens alles drei Tage vor dem eigentlichen Gipfel, also dieses Massencornern. Ja, eh, hubo antes Mobilisaciones y esto eh, es drei Tage vor der Kumre. Es gab im Vorfeld aber auch von der Gegenseite schon viel an staatlicher Repression. Zwei Dinge sind besonders wichtig. Zum einen gab es eine Demonstrationsverbotszone in einer Größenordnung von 38 Quadratkilometern. Das heißt, im halben Gebiet von Hamburg durfte man während des Gipfels nicht demonstrieren. Eh, también hubo movilización de la otra parte eh, y de la represión eh, y hubo dos parte, eh, puntos eh, muy importantes. Una es que había una zona de no manifestación eh, dentro de Hamburgo, que eran eh, unos 38 metros, eh, metros cuadrados, no, kilómetros cuadrados, que es más o menos eh, la mitad de Hamburgo. Donde no se podía, la gente no podía manifestarse. genau die die zweite Sauerei waren Campverbote also wenn Leute von auswärts kommen und es kamen ja viele aus anderen Städten Deutschlands oder aus dem Ausland dann müssen sie natürlich irgendwo schlafen und dann brauchen sie natürlich Camps und es wurde jegliches Camp verboten mit der Begründung dort würden sich Eh, la, el segundo punto fue un, eh, una prohibición total de acampadas. Eh, iba a venir gente de toda Alemania y de toda Europa y está claro que esta gente tiene que quedarse en algún sitio y normalmente acampar en, en algún lado y esto estaba totalmente prohibido con la eh, diciendo que ahí se reunirían los violentos de la izquierda. Genau jetzt soll man wieder zurückgehen ins Hauptmenü. Atrás, Atrás, in in das Hauptmenü, Hauptmenü. Und dann kommt, Momentum, Ich erkläre es erstmal, was das ist. Das ist jetzt am nächsten Tag, am 5. Juli, eine ganz andere ähm, Aktionsform. Das ist ein Techno-Rave. Ähm. Mit dem Namen, auf Deutsch reibt sich das schön, Lieber tanz ich als G20. Pues esto es el día después, el 5 de julio, otra acción muy diferente, que es una techno rave y que tiene el título eh, Prefiero bailar que el G20, que en alemán además se rima. Lieber tanz ich als G20. G20. G20. Ähm, die Veranstalter dieses Techno-Raves hatten, in Deutschland muss man das immer vorher anmelden, wie viele Leute wohl kommen, 3000 Leute angemeldet und es waren dann zwischen 25.000 und 30.000. Ähm, los Organizadores habían äh, avisado a las äh, autoridades competentes, que siempre en Alemania siempre hay que hacerlo no solo en Alemania y que habían calculado unos 3000 personas y en realidad vinieron al final 25 a 30.000. Noch mal kurz zu diesen staatlichen Repressionen im Vorfeld. Das würde wurde natürlich nicht akzeptiert. Die Demonstrationsverbotszone wurde massenhaft durchbrochen indem die menschen sich die straße la haben eh, otra cosa sobre lo de la represión eh, ya eh, de antes eh, obviamente no se no fue aceptada eh, la zona de eh, no manifestación por ejemplo eh, se, no se respetó y la gente se apropió de las calles ja, und auch die Camp-Verbote wurden so natürlich nicht akzeptiert. Das führte dazu, dass immer mehr Leute, immer mehr Leute von auswärts in ihren Wohnungen aufgenommen haben, in ihren Wohnprojekten, in den sozialen Zentren. Eh, también la, la prohibición de acampar no se aceptó. Eh... In Konsequenz in Pisos oder in Zentren. Außerdem gab es Besetzungen, also es wurden einfach Freiflächen, Wiesen äh, besetzt und einfach Zelte hingestellt. Das wurde von der Polizei dann teilweise wieder geräumt, dann wurde es wieder neu aufgestellt. Es ist ihnen nicht gelungen, letzten, Enden, letzten Endes das, Camp, das Campen zu verbieten. Es gab auch sehr solidarische Aktionen von außerhalb. Zum Beispiel das Schauspielhaus, das ist ein bekanntes linksliberales Theater in Hamburg, hat seine Räumlichkeiten, also das Haus, den G20 demonstranten von auswärts zur Verfügung gestellt. Eh, también la prohibición de acampar, eh, aparte de los alojamientos en pisos y centros sociales, se ocuparon eh, zonas libres donde se plantaron tiendas que luego muchas veces fueron desalojadas eh, y luego puestas otra vez. Y también hubo muestras de solidaridad como por ejemplo del Schauspielhaus, que sería el teatro ein Teil des Teatres in de Hamburg, eh, der von der liberalen de izquierda ist bekannt, der sich auf die Leute, die hierher kamen, der ihr Teatro war. Que Sobald sie da waren. Verschiedene Kirchen, natürlich die evangelische Kirche und nicht die katholische haben ihre Gelände, ihr gelände rund um die Kirchen ebenfalls für Zelte, für Camps zur Verfügung gestellt. Das ist in Deutschland so, dass die Kirchen auf ihrem eigenen Grundstück das Hausrecht haben und die Polizei dagegen nichts unternehmen kann. Es gab varias mehrere Iglesias, die eh, mostraron Solidarität en haben. In Allemann, nur die Iglesias nicht-Katholikas, no die die Evangelikas que pusieron a disposición de los eh, manifestantes de la gente que había venido sus territorios alrededor de la iglesia donde la policía no puede hacer nada das ist übrigens die rote flora im hintergrund da geht der techno Rave auch dran vorbei y ähm der Techno-Rave ist natürlich eine etwas andere Ausdrucksform als so eine klassische linke Demo und das sieht man ja auch, es wurden insgesamt 15 große Wagen mitgeführt, auf denen überwiegend Musikgruppen bzw. DJs Techno-Mucke abgespielt haben und es gab relativ wenig Fahnen und Transparente. Ähm Ahí habéis, no, estáis viendo eh, la Rute Flora, que es la ocupación eh, histórica eh, en Hamburgo, por donde también, eh, eh, por donde la tecnorave también pasó. Eh, en la tecnorave hubo como 15 eh, carrozas eh, con grupos que tocaban en directo o DJs, Y que esto obviamente es una manera de expresarse eh, diferente a las clásicas manifestaciones con eh, banderas y, y, y demás. Y que esto no se ven muchos, eh, ni banderas, ni. ¿Cómo se llaman es pancarta. Pancartas. Gracias. Light transparent mitgeführt, darauf stand alles allen, also todos para todos, creo. sí que hubo una pancarta <lacht> en la <lacht> cabeza de la de la rave, digamos, que ponía todos a todos, todo a todos. Ich hatte von, von den Theatern, wie das Schauspielhaus berichtet und von den Kirchen. Dann gab es auch noch den großartigen antifaschistischen, antirassistischen Fußballverein FC St. Pauli, dessen großer Anhänger ich natürlich auch bin, der sein Stadion zur Verfügung gestellt hat für weitere Demonstranten que ha hablado de los teatro eh, y de las iglesias que han mostrado su solidaridad, pero además eh, existe y hubo eh, es el eh, gran club de fútbol eh, FC San Pauli, cuyo fan él también es eh, que es antifascista y antirracista y que puso a disposición de los manifestantes y de la gente que venía eh, su estado, es su estadio. Es gab seitens der Gegenseite, an dem Punkt sind wir eigentlich immer noch, auch Hausdurchsuchungen und Observationen im Vorfeld. Eh, por parte de, por la otra parte, hubo también eh, registros de Casas y Observaciones de gente ja antes g 20 Es gab ein extra Knast, also ein, ein Sondergefängnis nur für G20-Demonstranten. Das hat auch mal eben 30 Millionen Euro gekostet. Es wurde am Stadtrand von Hamburg gebaut und gleich daneben wurde ein Sondergericht gebaut, und dann haben sich Richter und Staatsanwälte gemeldet, die dann natürlich nichts Gutes im Sinne hatten, um ähm, G20-Demonstranten auch gleich in Haft zu nehmen. Ähm, además, äh, se construyó äh, una prisión äh, especial para äh, los manifestantes de G20 y que lo cual costó unos 30 millones y justo al lado eh, ya eh, construyeron también un, eh, un, un... ¿Dónde se hacen los juicios? Los un, un juzgado. Eh, un juzgado donde eh, se pusieron a eh, los eh, respectivos eh, abogados y... Jungs, um zu und zu Insgesamt gab es beim G20 in Hamburg den größten Polizeieinsatz der Nachkriegszeit, also gemeint ist der Zweite Weltkrieg, ich glaube ich, 1948, 1946, der größte Polizeieinsatz, den Hamburg je gesehen hat. In total, es die größte Polizei in Hamburg nach Die Polizei hat sich am Anfang ziemlich zurückgehalten, das habt ihr auch gesehen. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Das sind irgendwelche größeren Luftballons, die die Leute dabei hatten. Und die haben nichts anderes zu tun, als dann in diese Demonstration reinzugehen und diese Luftballons zu geschlagen haben. Auch das hat die Stimmung natürlich total angeheizt Pues al principio la policía se ha retenido, se ha, no se ha, ex, äh, Extendido mucho, han sido muy discretos, digamos, y entre otras cosas eh, ha dado pie a que eh, a esta, este sentido que, que entraron en las manifestaciones a confiscar los eh, balones, no, los globos enormes que llevaba la gente. Ansonsten waren wir gerade beim größten Polizeieinsatz der Nachkriegsgeschichte. Jetzt kommen einige Zahlen. Es waren eingesetzt 33.000 Bullen. Was ich die alle jetzt sagen? 4, 44 Wasserwerfer, 20 Räumtanzer, 20 Hubschrauber sowie Reiterstaffeln und Hundestaffeln. Eh, estábamos hablando de la movilización policial más grande después de la Segunda Guerra Mundial en Hamburgo y las cifras son eh, 33.000 policías, eh, 44 eh, vehículos lanza-agua, eh, 20 tanques de, de desalojo eh, y 20 helicópteros. Ah, und eh, varias Destacamentos de, eh, con Caballos y Perros. Am nächsten Tag, wir sind aber immer noch vor dem Gipfel, am nächsten Tag, am 6. Juli, ähm, fand dann die autonome antikapitalistische Demonstration Welcome to Hell statt. Also natürlich eine Aktion mit wieder völlig anderem Charakter. Das begann damit, dass in der Nähe der einigen vielleicht auch bekannten Hafenstraßenhäuser in Hamburg, Hafenstraße wurde vor 20 Jahren auch mal militant erkämpft, also wurde damals besetzt, in der Nähe eine internationale Kundgebung stattfand mit Redebeiträgen und Musik. Eh, el día después, el 6 de julio, que todavía es antes de la cumbre, eh, eh, fue la manifestación autónoma eh, de los autónomos eh, Welcome to Hell, que eh, tenía un carácter eh, muy diferente a eh, lo de la RABE. Eh, y era cerca de la Hafenstrasse, que hace 20 años fue... Ein un, Zentrum un der Autonomen der Deutschland, das eh, sich conquistado in eh, der Kalle erobert. Ja, und ähm, auf dieser Grundgebung haben unter anderem auch Leute aus Kolumbien, Mexiko, Bolivien gesprochen, die extra eingeflogen worden sind teilweise aus, auch ähm, mit den Zapatisten sympathisiert haben oder Zapatistas waren, und, aber auch aus Russland zum Beispiel, um, ähm, um über die Unterdrückung dort zu berichten. Also es war sehr international besetzt. Da ein mit <lacht> vieler Menschen Eh, hubo gente de Colombia, México y Bolivia que habían venido expresamente eh, para este presidio, gente de zapatistas o simpatizantes, pero también eh, gente de Rusia, eh, y todos hablando de la represión en sus, en sus sitios, es decir, eh, fue un evento muy internacional. Zu dieser Kundgebung und zu der anschließenden Demonstration sind 15.000 Menschen gekommen und vorne ging ein äh, schwarzer Block, der nicht so groß war, wie es allgemein erwartet worden ist. Vorne gingen ungefähr schwarz gekleidet 2.000 bis 3.000 Leute von diesen 15.000. Es waren aber wesentlich mehr Leute aus dem autonomen, antikapitalistischen Spektrum da, die sich aber bewusst nicht schwarz angezogen haben, weil sie die nächsten Tage nicht im Knast verbringen wollten, sondern da auch noch was machen wollten. Ähm, in diesem Presidio und äh, in der nächsten Manifestation gab es mehr oder weniger 15.000 Personen äh, und in der Kabecera war ein äh, Black Block, una... Parte eh, vestido de negro, que no eran tantos como habían eh, previsto, pero eran unos 2 a 3 mil eh, personas vestidas de negro. Eh, hubo más gente de los círculos autónomos anticapitalistas que expresamente no se habían vestido de negro porque eh, querían participar también en los eh, días siguientes y no querían eh, ser al Estado. ¿Atrás? ¿Zurrug? ¡Atrás! <risa> <risa> uh, ¿Más? ¿Más atrás? ¿Velkommen a él? Aquí. ¿Es uh, bueno... Also das ist die WKPL Demo und das geht gleich mitten rein. Die, die Demo wurde Die Demo kam gerade mal 50 Meter breit, vielleicht 100 Meter breit. Dann wurde sie von Sondereinsatzkommandos der Polizei massiv angegriffen. Also so massiv angegriffen, dass sie letzten Endes im wahrsten Sinne des Wortes zerschlagen wurde. Eh, esto es eh, la manifestación Welcome to Hell de autonomos y Auto anticapitalistas die que eh, a los sumo se movió como 50 a 100 metros eh, antes de ser atacado por las eh, fuerzas especiales de, de la policía. Es ging der Polizei dabei überhaupt nicht darum, Leute festzunehmen, sondern Leute wirklich ähm, kaputt zu schlagen. Es gab mehrere Verletzte, es gab zwei Schwerverletzte, die fast gestorben werden. Ähm, hinterher hat der Bürgermeister von Hamburg gesagt: hätte es Tod gegeben, wäre ich zurückgetreten. Nur um, a la policía no le importaba ar, eh, arrestar a gente en este momento sino realmente es solamente hacer daño eh, y pegar hubo eh, muchos herida, eh, heridos y eh, dos heridos muy graves que casi eh, casi mueren y el, eh, um, oh, ja, es okay. El alcalde, gracias. El alcalde eh, dijo el día después si hubiera habido eh, muertos eh, habría eh, dejado el cargo, que solamente se puede interpretar como cinismo total. Uh, bei der Vorbereitung dieser Welcome to Hell Demo haben wir einen Fehler gemacht, was den Auftaktort dieser Demonstration Angehen. Man sieht nämlich da hinten, dass da eine sehr hohe Mauer ist und auf der anderen Seite sind Häuser. Also die Leute konnten in beide Richtungen nicht richtig wegkommen. Ähm, in der Organisation des Beginn dieser de de Manifestation haben sie einen Fehler gemacht. Weil, the sitio, como se ve, in the fondo I un muro muy alto y después the de casas, así que no tenían via de escape. Ähm, Vorausgegan war, dass die Demo ungefähr eine halbe Stunde stand und mit der Polizei verhandelt wurde, was das Thema Vermummung angeht. Die Polizei sagte, so vermummt wie die Leute aussehen, werden wir die Demo nicht losgehen lassen und dann wurde das kommuniziert und die Leute haben die Tücher etwas weiter runtergezogen. Ähm Hubo unos 30 minutos eh, antes de que empezara la manifestación a moverse que eh, estaban parados y estaban hablando con la policía porque la policía dijo que, eh, que no les iba a dejar salir con eh, las, eh, con las eh, caras eh, cubiertas así De manera que al final eh, bajaron un poco la, las, eh, las lo que tenían en la cara y, eh, y salieron. Um, ¿qué amor es Ja, das ist jetzt ein anderer Film, aber auch nochmal die Welcome to Hell Demo. Das ist vorne das light Transparent. das ist der schwarze Block dahinter. Da war die Stimmung noch ganz gut. Das ist auch die Manifestation Welcome to Hell. Am Prinzip sieht man die Pancarte und el Black-Block. Das ist noch nicht está gut. bien. das ist nicht mehr Pian. Und ja no. Ja, da fängt es an. Also fangen die Auseinandersetzung an. Das mit der Vermummung wollte ich nicht mal zu Ende erzählen. Die haben also die Polizei hat die Ansage gemacht, die Augen müssen frei sein. Dazu muss man wissen, dass es neuerdings auch ein computergesteuertes Gesichtserkennungsprogramm gibt und die Tücher müssten mindestens bis zur Nase runtergenommen werden. Eh, sobre lo de la, eh, de no dejar ver las caras, eh, lo que dijo la policía era que por lo menos los ojos se tenían que ver y hay que saber que hay eh, hace un tiempo un, eh, un programa de eh, reconocimiento facial que eh, necesita por lo menos eh, eh, que se vean los ojos y la nariz. Gut, und das wurde dann teilweise auch gemacht in dem gesamten vorderen Block, also die Tücher etwas weiter runtergezogen, aber dann wurde seitens der Polizei behauptet, hinten seien immer noch Leute vermummt und dann kam die Ansage, jetzt geht's los und dann sah es halt so aus, wie es da zu sehen ist. Ähm lo que dijo la policía de, de, de dejar ver los ojos y la nariz eh, se respondió sobre todo en las eh, primeras filas eh, obedeciendo eh, bajando un poco eh, las eh, sales y, y lo que tendrían pero la policía decía que eh, ahí en las últimas filas todavía hay algunos que no eh, que no se ven y eh, Genau. Ähm, die meisten Leute sind trotz dieser Auseinandersetzung geblieben oder sind nur kurze Zeit irgendwo in die Kneipe gegangen oder woanders hingegangen, sind aber vor Ort geblieben. Es gab aber auch kleinere Gruppen, die sofort losgezogen sind, also weggezogen sind woanders hin und angefangen haben a a autos, a destruir La mayoría de la ¿Sí? gente aún así se quedó, que igual se refugiaron unos momentos en algún bar y, o y luego volvieron, pero también hubo pequeños grupos que se alejaron de la manifestación und begannen, um die zu machen, um sie zu machen, um zu zu zu und andere Dinge zu Es kam dann ungefähr nach einer halben Stunde zu einer zweiten Demonstration auf derselben Route. Die hat die Polizei zugelassen, weil vermummte Personen nicht vorne waren in einem Black Block schon so in der Demo verteilt, aber es hatte halt ein anderes Bild und diese Demo ist dann ähm, losgegangen und beim zweiten Mal waren es dann nicht mehr 15.000, sondern 20.000 Leute. Nach ähm, de 30 Minuten gab es eine zweite Manin, die die la wie die anterior pero que la gente que no dejaba ver las caras eh, estaba más repartida por toda la manifestación y en la, sobre todo en las primeras filas eh, no se les veía, así que la policía les ha dejado salir y eh, después de poco tiempo, en vez de 15.000, hubo 20.000 personas. Und das lag daran, dass es dann auch zwei Solidaritätsdemos gab, die sich auf die Welcome to Demo zubewegt haben. Eine wurde veranstaltet von den kurdischen Organisationen und die andere von dem Bündnis Recht auf Stadt. Das ist ein Bündnis, in dem verschiedene Stadtteilgruppen organisiert sind. Die sind letztere sogar dann mit einem eigenen Lautsprecherwagen. Aus Solidarität auf diese Welcome to Hell-Demo gestoßen, so dass die dann wesentlich größer war als vorher. Y eso es eh, lo que se incrementará tanto la manifestación es porque hubo dos manifestaciones solidarias que salieron de de otro sitio eh, y al final eh, por solo llegaría eh, converjeron hacia la Welcome to Hell. Eh, manifestación, una era eh, organizado por los kurdos y la otra eh, que se llama eh, Derecho a una, a una ciudad, que son eh, eh, varias organizaciones o varias eh, asambleas de, de barrio que tenían su propio eh, eh, furgoneta con altavoz und eh, diese zwei Manifestationen eh, fuhren La. Otra. Diese zweite Demonstration kam auf der ursprünglich ähm, ausgehandelten Route ziemlich weit, etwa 3-4 Kilometer weit, in Richtung des Tagungsortes, also zur Messe, und wurde dann aber auch brutal angegriffen und löste sich dann auf. Es kam aber dann die ganze Nacht auch zu militanten Aktionen, Kleingruppenaktionen. Uh, esta segunda manifestación uh, se pudo mover unos uh, 3 a cuatro kilómetros en la ruta establecida, uh, es decir, se iban hacia el sitio de la cumbre. Um, aber después de estos eh 3 4 km también fue atacada brutalmente y eh se disolvió, pero durante toda la noche hubo eh acciones eh de de grupos eh, pequeños por toda la ähm, Dann kommen wir zum nächsten Tag. Jetzt kommen wir erst zum ersten Gipfeltag. Das ist der 7. Juli. Ein Freitag, ähm, da gab es ganz unterschiedliche Aktionen. Der Schwerpunkt lag in Straßenblockaden unter dem Motto ziviler Ungehorsam. Also eher Verzicht auf Militanz und pazifistisch im Sinne von Sitzblockaden, um zu versuchen, die Wege der Regierungsvertreter von ihren Hotels zu dem, zu dem Ort, wo die wo der Gipfel stattfand, zu blockieren, zu stören und den Weg zurück natürlich auch. Ähm, vamos, llegamos ahora al 7 de julio, que es el primer día äh, de la cumbre, un viernes, y hubo acciones diferentes. Äh, muchas, por ejemplo, eran barricadas äh, en las calles. Eh, eh, que la gente se sentaba y no dejaba pasar a los eh, Participantes que tenían que ir del hotel al sitio de la cumbre eh, y que esto en diferentes sitios. Das ganze lief ab nach einem sogenannten Fünf-Finger-System, das heißt von fünf verschiedenen Orten. Und jeweils in einer bestimmten Farbe, von der Kleidung her, von den Fahnen her, sind quasi fünf, haben fünf Demonstrationen versucht, zu dem zentralen Ort des Gipfels zu kommen. Dadurch konnte der Gipfel nicht verhindert werden, aber konnte erheblich gestört werden. Also es kam zu erheblichen Verzögerungen bei der Hin- und Herfahrt der Regierungsvertreter. Ähm... Se aplicó un sistema o el sistema de los cinco dedos, que quiere decir que de cinco sitios diferentes partían eh, cinco manifestaciones o cinco grupos diferentes con colores diferentes y los cinco intentaban llegar hacia el centro eh, de la cumbre lo cual al final no eh, evitó que se eh, hiciera pero sí que eh, creó eh, muchas molestias y, se, eh, eh, y tardanzas en, en, eh, en empezar y eh, hacerles la vida un poco más posible. Zurück? Atrasch? Also, jetzt kommt der... Ähm äste? Ja, Esther. Dieser Film handelt davon, dass... Tag parallel zu diesen Aktionen zivilen Ungehorsams auch äh, anders versucht wurde zu stören, als es überall Auseinandersetzungen mit der Polizei gab. Diese äh, Pilikula zeigt, nos, nos dass parallel zu diesen äh, 5 äh, Manifestationen de 5 Dedos es gab mehr Aktionen in der ganzen Stadt, um mit der Polizistischen Behandlung Das fing tagsüber an und zog sich über viele, viele Straßen hin. Und gegen, gegen abends gegen Nacht ist das dann völlig eskaliert. Es ging zu spät da. Es begann der Tag, äh eh, había muchas calles eh donde pasaban eh estas cosas y durante la noche se intensificaron las acciones y escalaron un poco. Es gab eine Aktion, militante Aktion, die, die in der Endermilizans besonders herausragte, die ist nicht zu sehen in diesem Film, die soll aber auf YouTube zu sehen sein. Ähm da, Handelt es sich um, um gezielte militante Aktionen in einer Prachtstraße Hamburgs, also in einer Straße, wo reiche Leute wohnen am Fluss die Elbe und deshalb heißt die Straße auch Elbschusssee. Hier ähm, hubo sobre todo una militante que que igual llamó más la eh, Que aquí no se, va, no se ve eh, cree que se puede ver por youtube que tuvo lugar en la calle más eh, de lujo de, de hamburga que se llama die eh, que sería la promenada del, del, del Elbe que es el río de Hamburgo. Da sind 300 leute äh, schwarz gekleidet vermummt. Losgezogen und haben insgesamt 20 Autos angezündet, 10 Geschäfte demoliert, darunter auch Ikea. Eine Polizeiwache am nahegelegenen Bahnhof Altona angegriffen. Und diese Leute konnten sich 25 Minuten lang bewegen, ohne dass ein einziger Polizist erschienen ist. Ähm... En esta acción hubo unos 300 personas, vestidas de negros, que no se les veía las, las caras, que encendieron 20 coches, eh, destruyeron como unos 20, eh, 10 eh, negocios, entre ellos el IKEA, y atacaron también la, eh, la policía local de... de el, Sitio in Altona, barrio, libremente sin 25 Minuten. Das hat der Polizei natürlich totale Kritik eingebracht, wie es denn sein kann bei 33.000 Bullen, dass 300 Leute 25 Minuten lang alles Mögliche kaputt machen können und kein einziger festgenommen wird. Eh, eso eh, provocó eh, mucha crítica a la policía que, eh, que, la, que se pregun preguntaban cómo podía ser que con 33.000 policías en la ciudad, 300 personas eh, pudieran hacer lo que les daba la gana durante 25 minutos eh, y sin que interviniera la policía y sin eh, que arrestaran a, a nadie. Und dann ist am Nachmittag dieses ersten Gipfeltages, also am 7.7., das passiert, was, wovon ihr hier den Anfang seht. Es ist zu einem sogenannten Riot gekommen, also Revolte, Aufstand, ähm, das ist der Anfang davon. Es haben sich dort immer mehr Leute getroffen, auch gut organisierte Leute, die letzten Endes verhindert haben, dass die Polizei überhaupt noch in dieses Viertel reingehen konnte. Und por la tarde del 7 de julio eh, empezó, no, eh, sí empezó lo que veis aquí el principio, que que es una revolta contra la, en toda la regla, eh, Que se encontraba eh, gente cada, cada vez die gente y gente bien organizada que consiguió que la, la policía no podía entrar en este barrio. Genau, vier bis fünf Stunden lang war es sozusagen ein polizeifreies Gebiet. Das heißt, die, der Polizei ist es nicht gelungen, in, in dieses Gebiet einzudringen. Da versucht sie es zum Beispiel, kommen sie runter. Sie werden aber immer wieder zurückgedrängt äh, durch einen Hagel von, von Steinflaschen durch Barrikaden und so weiter. Ähm, auch das hat der Polizei natürlich sehr, sehr viel Kritik eingebracht. Sie schützen die Regierungsvertreter und können nicht verhindern, äh, dass es in diesem Stadtteil brennt. Und dieser Stadtteil und und deshalb ist dieses, diese Aktion auch etwas umstritten. Dieser Stadtteil ist das eigene Viertel, das ist das Schanzenviertel, in dem die Randale stattfindet. Ähm En este barrio, eh, durante cuatro a cinco horas, eh, fue una zona eh, re, eh, libre de, de policías. Eh, la policía no consiguió entrar, eh, hizo varios intentos, como lo veis aquí, que cada vez eh, eh, fueron repaladas con eh, barricadas, eh, cosas que les volaban, y lo cual también eh, acarreó mucha crítica a la policía que, eh, que, que estaba protegiendo el gobierno y no podía evitar que eh, en los barrios o en este barrio por lo menos eh, la gente eh, hiciera lo que eh, le daba la gana y también hubo crítica eh, das ist das gleiche Gebiet, weil der Barrio, der sich sieht, ist der Schanzenviertel, der ist der prophe Barrio der Schulz der Schicht der Demokratie. Ihr seht, dass an vielen Stellen Barrikaden gebaut werden und angezündet werden. Es kommt auch zu Plünderungen von Geschäften. Äh, da auf, das ist da zu sehen. Putnikowski ist eine Ladenkette ein Drogeriemarkt, aber mit der Ladenkette, also mit vielen, vielen Geschäften. Und es werden auch mehrere Lebensmittelgeschäfte äh, eingeworfen, aber auch geplündert. Ähm, aber auch der Konzern Apple zum Beispiel, also Handyladen, Computerladen und sowas, auch zerstört und geplündert. Eh, hubo eh, muchas barricadas que se encendieron, pero también hubo eh, saqueos de negocios. Eh, ahí se veía, por ejemplo, eh, una franquicia de droguería, de, cosas, de cosméticas y tal, que fue saqueada, pero también se saquearon eh, negocios de alimentación. Aber eh, pero por ejemplo también eh, negocios grandes como la Apple con sus ordenadores y sus eh, móviles que también fueron eh, eh, destruidos y sackeados. wurde dann auch hart also Hard -Alkohol rausgeholt und <fuss> gleich draußen auf der Straße ausgetrunken, aber es gab natürlich auch ganz gezielte Enteignungsaktionen, dass Leute Lebensmittel rausgeholt haben aus den Läden, aus den Lebensmittelläden und dann an andere Leute verteilt haben. Sie sehen, dass Eh, iban a por el alcohol eh, duro que lo quitaron, sacaron de la, los eh, negocios y para beberlo justo después pero también hubo acciones más miradas como eh, eh, sacar alimentos y repartirlos por la gente que había genau, um, es gab dann, Gipfel. Getvöl über diesen Riot viele Diskussionen und auch schon unterschiedliche Auffassungen. Es gibt zum einen die Position, dass so ein Riot ähm, eigentlich das ursprüngliche, urwüchsige, revolutionäre Element ist, äh, die Kraft, die da rüberkommt. Und die andere Position ist, dass man schon mal sehr genau gucken muss, wer wo was macht, und die Frage zumindest mal stellen muss, ob es sinnvoll ist, die Lebensmittelgeschäfte zu plündern, indem wir selbst einkaufen. Ähm, después de, de, de, de todo, hubo muchos debates, y diferentes posiciones, sobre estas acciones, eh, hubo por una parte gente que decía, que eso es lo que hay, si hay una revolta, es la fuerza desatada que se manifiesta y eh, la fuerza revolucionaria y eh, otra gente que decía bueno pues eh, que hay que mirar un poco mejor lo que se hace, quién hace qué y a dónde, con qué objetivo y se pregunta si tiene sentido si estamos saqueando los, eh, los sitios donde vamos a comprar todos los días es ist dann so weitergegangen, dass sich die organisierten Gruppen, die die Polizei vertrieben hatten, sich mehr und mehr zurückgezogen haben aus dem Viertel, weil klar war, irgendwann wird die Polizei ganz, ganz massiv kommen, irgendwann in der Nacht, und dann eigentlich eher nur noch jugendliche Passanten äh, Betrunkene äh, oder Einzelpersonen übrig blieben? Ähm, al final, äh, muchos de los grupos organizados que habían estado ahí äh, äh, echando la policía del barrio äh, se retiraron. Eh, también eh, sabiendo que la policía iba a volver seguramente y con, con más fuerza, así que se, eh, mucha de la gente que se quedaba eran eh, jóvenes, eh, borrachos eh, y desorganizados, mientras eh, los otros ya se esperaban la, eh, la reacción de la policía. Die Polizei kam dann irgendwann äh, kurz vor Mitternacht, ich glaube so 23.30 Uhr, sehr massiv mit Sondereinheiten, ähm, die mit Maschinenpistolen bewaffnet waren, die wurden zum Glück nicht eingesetzt, aber das gab es in, in Deutschland auch noch nie, das so mit schweren Waffen ähm, gegen Demonstranten oder auch gegen so einen Aufruhr. Vorgegangen wird äh, und es wurde aber niemand angetroffen, der irgendwas nachweisen konnte bei dieser Aktion. Das heißt, es gab keinerlei Festnahmen an diesem Abend. Ähm, sobre las once y media de la noche, al final äh, llegó la policía äh, massivamente con äh, comandos especiales y äh, armados con metralletas que es la primera vez que se ve algo así en, eh, en Alemania de um, policías eh, armadas eh, contra manifestantes de esta manera, contra los eh, manifestantes eh, no, no se utilizaron, menos mal eh, y al final eh, se retiraron porque no, no encontraron a nadie a quien podrían eh, Inculpar de algo, es decir, que durante toda esta acción no hubo ningún arresto. Gut, jetzt nochmal wieder zurück. Atrás. Hauptmenü. Menü principal. Und. Uh, Achter Und. Estos tres. In dieser Reihenfolge auch. Das ist jetzt der zweite Gipfeltag, der 8. Juli und da wieder eine ganz andere Aktionsform, da kommt es zu einer Großdemonstration mit 76.000 Leuten. Das ist für deutsche Verhältnisse, für Hamburg jedenfalls eine der allergrößten Demonstrationen, die es jemals gab. Ich glaube in Spanien, wenn man ans das denkt oder an Katalonien, da gibt es ganz andere Zahlen von 500.000 und Millionen in Katalonien zuletzt. Aber für Hamburg ist das außergewöhnlich viel, 76.000 Leute. Ahora estamos en el segundo día de la cumbre, que es el 8 de julio, y que hubo una acción otra vez muy diferente, que era una manifestación masiva. Se reunieron 76.000 personas, que es una cifra increíble para, para Hamburgo, lo más grande que se haya visto. Eh, dice que eh, cree que en comparación con aquí con el País Vasco y en Cataluña que se han visto hasta 500.000 y más personas, pues no igual no es nada, pero para Hamburgo es la hostia. Desbesondere an dieser Großdemonstration war, dass es ein ganz breites Bündnis war von autonomen Gruppen, die da auch vertreten waren. sieht man da gerade, autonom Block bis hin zur Partei Die Linke, aber auch viele Gewerkschaftsvertreter, Gewerkschaftsjugend und auch einige Kirchenleute. Also es war wirklich ein sehr, sehr breites Bündnis von, von linksliberal bis radikal. Ähm, fue algo muy especial porque fue un Amplio, desde eh, los grupos autónomos eh, de la extrema izquierda, digamos, eh, partidos como Die Linke, eh, sindikatos eh, varios, eh, la iglesia, es decir, eh, fue un espectro realmente muy amplio. Wenn man jetzt all, alle Leute zusammenzählt, die auf den verschiedenen Aktionen, von denen ich berichtet habe, waren, kommt man dazu, dass zu der Einschätzung, dass, ungefähr, dass sich ungefähr 200.000 Menschen an den verschiedenen Protesten gegen den G20 beteiligt haben. Wenn si se ven Aktionen im acciones en el conjunto, sagen, se podría decir, que eran alrededor de 200.000 personas, que se participaron in las acciones contra el G20. Das Besondere bei, in der linken Bewegung, was diesen Gipfel angeht, war die, die Einheit in der Vielfalt von völlig unterschiedlichen Aktionen. Es gab keinerlei Spaltung, sondern verschiedene Aktionen wurden nebeneinander stehen gelassen. Äh, lo de este momento en el movimiento de izquierda fue la unidad en la diferencia de las eh, acciones eh, hubo acciones y eh, movilizaciones muy diferentes que ninguna ninguneo, ninguneaba a, eh, a la otra sino eh, existieron eh, eh, lado a lado ja, ähm, und dann, das und jetzt komme ich schon zum zum letzten oder vorletzten Teil. Passiert nach an solchen Gipfeln natürlich das, was immer passiert bei größeren Auseinandersetzungen. Jetzt geht es um die Repression nach dem Gipfel. Jetzt vamos a hablar. Eh, ya llegamos al und wir kommen zu dem, was immer nach Events wie diesem, die Repression. Diese Repression wurde medial durch die Zeitungen durch, durch, durch Zeitung und Fernsehen begleitet. Es gab ein, in der öffentlichen Diskussion einen ständigen Vergleich mit Terrorismus. Es wurde von Linksterrorismus, Karoten und Verbrechern gesprochen und es gab politisch die Forderung seitens der, des Hamburger Senats oder auch im ganzen Land nach schneller und harter Bestrafung. Ähm, esta represión fue acompañada eh, de unas campañas mediáticas en los periódicos y en la tele. Eh, se hablaba eh, continuamente de una comparación con lo que había pasado con el terrorismo, eh, se hablaba, hablaba de terrorismo de izquierda, eh, se llamaba a los participantes eh, caoten y eh, criminales y eh, hubo exigencias políticas de mano dura y de... de De una Repression eh, dura también. De, de jo, penalización dura. Es gab und es gibt, weil das läuft immer noch teilweise, 3300 Ermittlungsverfahren. Eh, es gibt 3.300 Summärkte. Teilweise gegen unbekannte Personen, aber auch 1.300 Verfahren gegen angeblich konkret identifizierte Personen. Viele von ihnen sind gegen Unbekannte. Aber es gibt 1.300, die supuestamente gegen personas konkret. Am Anfang, also direkt während des Gipfels, nach dem Gipfel waren 60 Leute im Knast. Ich persönlich finde, dass angesichts dessen, was passiert ist, gar nicht mal so viel. Für die Leute ist es natürlich trotzdem schlimm. Eh, al principio, durante y antes... Eh, oh, oh, ah, durante y eh, inmediatamente después, hubo eh, 60 personas eh, en, en prisión y Andrés piensa que en realidad, si se considera todo lo que ha pasado, eh, no está ni, ni tan, tan mal. Aber für die Leute ist es natürlich Für die Leute... in konkret, obviamente, ist es schlecht. Aber für die Situation, evaluando die Situation, eh, sind sie gleich sorprendentemente pocos. Jetzt ganz aktuell, also heute oder gestern, sind immer noch sieben oder acht Leute, ganz genau wissen wir das nicht, immer noch im Knast. Jetzt ein Jahr, drei Monate danach. Und jetzt, heute oder gestern, noch immer sind sieben oder acht Personen in Prison, nicht sehe ich das genau. Und das ist ein Jahr und 3 Monate später. Einer der wichtigsten Fälle, ziemlich gleich am Anfang, war Peike aus Amsterdam, also aus Holland. Der ist in einem der ersten Prozesse, hatte er das Pech, einen ganz, ganz schlimmen Richter zu bekommen ist einem der ersten Prozesse zu zwei Jahren sieben Monaten Knast ohne Bewährung verurteilt worden. Das war, war für alle ein ziemlicher Schock. Äh, uno de los äh, casos más graves ähm, es äh, Pique de Pike de Amsterdam, que ya ja, desde muy al principio und in seinem Prozess wurde ein Juez speziell duro und le leben zwei Jahre und sieben Monate ohne Kondition. Genau, er hat dann natürlich Berufung eingelegt gegen dieses Urteil und ein Jahr später, also vor kurzem erst, ist er dann aus der Haft entlassen worden. <lacht> pero con un género de 12.000 euros caución. Eh, obviamente eh, apelaron y eh, un año más tarde, tarde le liberaron de, de, de la prisión, pero eh, tuvo que pagar 12.000 euros de caución. Eh, de no, de... ¿Fianza? Fianza. Generell kann man sagen, dass es für deutsche Verhältnisse sehr, sehr hohe Haftstrafen gab. Vor dem Gipfel war es in Hamburg normal, für einen Flaschenwurf oder Steinwurf irgendwas so wie zehn Monate Mitbewährung. Äh, Aufgrund des Gipfels oder nach dem Gipfel gab es aber, gab es aber Freiheitsstrafen von zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Tal vez con tal vez Son penas muy, muy, muy severas para eh, el estándar en Alemania. Antes de la cumbre, eh, si te pillaron que porque había estirado una piedra, por ejemplo, eh, te cayeron, te podían caer 10 eh, meses con condicional, Y después eh, estamos hablando de, de penas de dos eh, años a dos años y medio, eh, a veces con, a veces sin condicional. Es gab seitens der, der Politik, aber auch der Justiz, die clara ansage, wenn ihr kein Geständnis ablegt, reue, distanzierung, gibt es Knast ohne Bewährung Deshalb gab es am Anfang auch relativ viele Geständnisse. Eh, hubo una mm, intención muy clara de, por parte de los políticos y de los jueces, eh, eh, que era que si eh, sin confesión o y sin eh, decir, eh, me arrepiento. Eh, se iban a, eh, a enfrentar a penas muy, muy, muy altas y eh, solo con eh, arrepentimiento y, eh, y confesión eh, las penas se podían bajar, a, eh, podían ser menos severas y eh, al principio hubo muchas confesiones. Wie die Prozesse geführt werden, hängt natürlich auch von dem Umfeld, persönlichen, politischen Umfeld der Betroffenen, wie auch von dem jeweiligen Anwalt ab. Später sind die Prozesse offensiver geführt worden mit engagierten, engagierteren Anwälten, was dann keineswegs zu höheren Strafen geführt hat. Äh, eso también, äh, De, de lo de, de cómo se llevan los procesos eh, depende mucho de los círculos en que se mueve la gente eh, procesada. Eh, más tarde se llevaron unos procesos mucho más eh, ¿cómo has dicho? ofensivos eh, Se llevaron los procesos más eh, ofensivos. Und eh, nicht no, eh, eh, eh, eh, eh, Penas más duras. Na, offensiv heißt, die Leute äußern sich gar nicht dazu, ob sie nun irgendwas gemacht haben, geworfen haben oder auch nicht. Dazu sagen sie gar nichts, sondern sie geben eine politische Prozesserklärung ab. Und das war's dann. Eh, Offensiv in en este caso quiere decir que eh la gente no declaraba nada sobre lo que habían hecho o habían dejado de hacer, sino que solamente eh hacían una declaración política eh, en el proceso y esto era todo. Des Weiteren gab es ein Repressionsmaßnahmen auch Hausdurchsuchungen und Observationen. Nicht nur in Hamburg, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Frankreich und in Spanien. Ich weiß, dass es mehrere äh, Durchsuchungen und auch vorübergehende Festnahmen auch in Madrid gab. Ähm, después también äh, en la Rotación äh, hubo registros y observaciones de personas, nicht no solamente in Alemania, sino también in Italien, y Francia und y Spanien. Eh, sabe de un caso, por lo in que, que Madrid. Ähm, was auch neu ist im politischen im politischen Strafrecht oder an Repression gegen gegen linke Demonstrationen, sind Öffentlichkeitsfahndungen. Eh, algo neu auch in der Repression contra Manifestaciones. Äh, son, äh, äh, de personas, äh, das läuft dann so ab, dass die Polizei bestimmte Lichtbilder von Personen ins Netz stellt ähm, und die bürgerlichen und konservativen Zeitungen, von denen es viele gibt, diese Bilder sogar abgedruckt haben. Eso decir que la puso, äh, äh, Fotos, De Personas in eh, der Red und algunos periódicos burgueses eh, y conservadores, de los cuales no hay pocos in Alemania, pues también los publicaron. Insgesamt gab es drei Öffentlichkeitsfahndungen und dabei wurde, wenn man alles drei zusammennimmt, nach 280 Personen gefahndet von denen 71 Personen angeblich identifiziert worden sein sollen. En eh, total, hubo unas tres campañas eh, de, de estas búsquedas públicas, y en las cuales, en el total, en todas las tres, se, eh, se buscaron a 280 Personen, de los cuales, eh, presuntamente, eh, se identificaron 71. Genau, diese Lichtbilder werden teilweise auch in, auch in benachbarte europäische Staaten geschickt. Also auch wiederum vornehmlich nach, nach Italien, Frankreich, in die Schweiz und nach Spanien. Es wird also auch international, die Polizeien arbeiten sehr eng zusammen, die Polizei dieser Länder insgesamt nach weiteren sogenannten Straftätern gesucht. Das war auch auf europäischer Ebene. Die Fotos wurden auch in Italien, Suiza, Francia und Spanien, wo sie öffentliche Kriminalität beobachten. Dazu wurde eine Sonder polizeiliche Sonderkommission mit 180 Mitarbeitern gebildet, die den ganzen Tag nichts anderes macht als. 20 sogenannte Straftäter zu ermitteln und diese Sonderkommission nennt sich, auch, nennt sich nun auch noch schwarzer Block. Para esto se creó una comisión especial con 180 personas trabajando, buscando todo el día a estas personas, intentando identificar a estos und diese Kommission die der Black Black ähm, Es ist leider so, dass die Repression unvermindert weitergeht. Es sind vor relativ kurzer Zeit, Anfang Juni diesen Jahres, vier Leute in Frankfurt festgenommen worden. Zwei Jugendliche wurden wieder entlassen, die beiden Erwachsenen sitzen immer noch in Haft. Denen wird diese militante Aktion in der Elbschussee, wo vieles zu Bruch gegangen ist, vorgeworfen? Die äh, Repression äh, sigue actualmente aktuell A principios de junio gab es fünf Arrestos in Frankfurt. Eh, dos de los cuales, que eran eh, jóvenes, se han liberado, pero tres de ellos eh, siguen arrestados y se les, eh, les imputa eh, la acción en la, en la calle de Lujo de Hamburgo, la EPSOC, donde hubo la acción que vimos antes. Und der letzte uns bekannte Repressionsschlag ist nun gar nicht lange her. Das war am 18. September diesen Jahres, nicht mal einen Monat her. Da gab es 13 Durchsuchungen in verschiedenen Städten in Deutschland, darunter auch eine Festnahme in Hamburg. Und am selben Tag wurde eine europaweite Fahndung nach vier Personen, nach vier Personen, Eingeleitet, die, das wurde nicht genau gesagt, sich ähm, vermutlich in Frankreich, Italien, Spanien oder der Schweiz aufhalten. Auch da ist der Vorwurf die Beteiligung an der militanten Aktion in der elbe Die ja. Äh, ja. Äh, letzte äh, Repression äh, data de, de muy hace sehr wenig, el 18. September, Hubo 13 registros en diferentes ciudades en Alemania y una resta en, en Hamburgo y eh, a nivel europeo se está buscando a cuatro personas eh, que supuestamente se, se encuentran en Francia, Italia, España o Suiza y a todos se les, eh, se les busca por la acción en la... In der Promenade de, de Lujo in El Gegen diese ganze Repression hat sich eine Anti-Repressionskampagne gegründet, die den Namen United We Stand trägt. Das Motto dieser Kampagne ist unsere Solidarität gegen ihre Repression. In Contra se ha formado también una campaña die que se llama United Vistend y cuyo lema es la nuestra solidaridad contra su represión. Diese Kampagne wird getragen unter anderem von der Roten Hilfe Hamburg. Das ist eine recht große Organisation, die sich für angeklagte und Gefangene einsetzt. Ermittlungsausschuss Hamburg und vielen anderen Gruppen und Einzelpersonen. Äh, esta campaña se äh, esta, äh, viene äh, apoyada por varios äh, varios grupos, entre ellos äh, die Rote Hilfe Hamburg, que sería la äh, die Ayuda Roja eh, de Hamburgo, die sich mit dem Apoyo an a, eh, Prisioneros und eh, Arrestados und verschiedenen Gruppen, die in diesem Bereich arbeiten. Was macht diese Kampagne? Die Kampagne begleitet alle Angeklagten bzw. alle Gefangene. Die, dies wollen, die es wollen zu ihren Prozessen, ähm, damit sie nicht alleine sind und macht anlässlich der Prozesse politische Kontingentierung vor dem Gericht. Äh, que hace esta campaña? La campaña äh, apoya y acompaña a los äh, imputados äh, ante y en sus procesos y durante los procesos äh, hacen presidios delante de los buscados. Die Kampagne mobilisiert einmal im Monat zum Knast mit einer Demo und Kundgebung vor dem Gefängnis, wo so breit bekannt ist über Briefe, dann auch die Lieblingsmusik der Gefangenen abgespielt wird. Äh, también moviliza gente para ir eh, delante de las eh, de las presiones una vez al mes. Eh, se hace una mano un presidio eh, y eh, presidio, es concentración, eh, sí, concentración eh, y eh, si se sabe por ejemplo la música favorita se, se pone eh, en las altavoces de la presión. Die, die campaña Kampagne hat macht Veranstaltung und hat auch eine Demonstration. Zwischendurch gemacht mit 2.000 bis 3.000 Leuten, auch, zu dem, auch zu dem, zum Knast bzw. zu mehreren Knästen, auch in Solidarität mit in Hamburg im Gefängnis befindlichen Kurden, kurdischen Genossen. Ähm, Organisieren ähm, Konzentrationen und Manifestationen, äh, manchmal bis zu 2.000 bis 3.000 Personen in den de Präzisionen. Und auch in Hamburgo, zumindest in Solidarität mit Personas kurdas, eh, presas. Gut, und dann ähm, ist auch Aufgabe der Kampagne natürlich vor allem auch viel Geld zu sammeln, Spendengelder zu sammeln, um die Gefangenen und teilweise auch ihre Familien, gerade wenn es um auswärtige Gefangene geht, damit die Familien mal anreisen können zum Besuchen äh, um Geld zu sammeln und es sind insgesamt äh, schon 100.000 Euro gesammelt worden, aber das reicht leider immer noch lange nicht, weil noch viele Prozesse ausstehen. Eine der Dinge, die sie machen, ist auch Geld bekommen, um die presas und die Familien zu unterstützen, Eh, por ejemplo, eh, ayudarles ayudar, para que puedan eh, pagar los viajes para ver sus, eh, sus familiares o personas queridas. Eh, de momento ya se ha eh, conseguido unos 100.000 euros, pero eh, todavía no es suficiente porque faltan eh, muchos procesos. Una möglichkeit de zu dinero es el verkauf de t-shirts que hay para la campaña United Stand. Da habe ich auch einige T-Shirts mitgebracht. Das, das Geld aus, aus dem Verkauf dieser T-Shirts wird überwiegend, ganz überwiegend außer den Produktionskosten direkt für die Gefangenen und ihr Umfeld und für die Bezahlung der Anwälte verwendet und benötigt. Und wenn jemand ein T-Shirt kaufen würde, und kostet 12 Euro, gibt es in allen verschiedenen Größen, für Männer und für Frauen, Super. Bin ich damit auch am Ende. vale una de las posibilidades para conseguir dinero es la venta de camisetas eh, nos ha traído unas cuantas que están ahí todo lo que se recauda con las camisetas va para el apoyo de, las pres de los presos y de las presas y eh, sus alrededores eh, y para pagar los abogados Las camisetas valen 12 euros y si sí, los hay en todos los tamaños para chicos y chicas y si alguien eh, quiere comprarse una camiseta, eh, pues estaría muy guay. Y con esto llegamos, ha llegado eh, al final de, de la charla. Sí. <risa> Da hole ich mal